Wen soll ich bannen? Ah! Missgeburt. Jo, Auch und herzlich willkommen zu einer zweiten Folge Out of Browser. Heute mit einem Untermenschen. Richtig, ich bin ein Untermensch, ich persönlich, auf jeden Fall. Bezehbitz! Bezehbitz ich mal wieder am Start! Ja, und ich denke, dass ich heute das RANGE spiele. Los geht's, meine lieben Freunde. Also, ich laufe hier gerade schön auf ja, der Treppe hin. Das ist Rainz. ein guter Spaziergang. Ich heute es nicht ich glaube ich habe die falschen Masteries dabei aber äh, hä kann eigentlich nicht sein das das weil ich gerade übel wenig Schaden mache im letzten Spiel habe ich gleich von Anfang so, an Schaden was hole hol ich mir dieses Mal als erstes, ich glaube ich hole mir als erstes den Kack hier. Ja gut, weine da mal So. voll oh, lol, rustik. Also, es ist gut. Ähm... Um Und tschüss. Lugard kommt, und holt mich so, look, Komm jetzt mit, look. Lane Ich muss das Gebrüschung, das Gebrüschung, das Gebrüschung Was ist jetzt hier? Dann halt nicht nö, nö, nö, nö. Ich da nicht, von das ist meiner Oh Nugat kommt runter. Ja, ja der Chip. Nein. Da ist er, der Chubi. Okay, da hätte ich nicht drin bleiben sollen. <lacht> Schön. Äh. das ist bisschen cool. L L Nein! Mist. Boah, ich fühle mich so gut. Ich bin fast so gut wie letztes Spiel. Hahaha. Ha, ha. Wie jung hast du gesehen, wie schnell der gestorben ist? Na ja, gut. Hololol. Ist Jeans tot? Ja. Na ja, gut. Du hast noch einen Kill. Du hast noch einen Kill. Hast du drei Kisten? Ich glaube, nur zwei. Alter, bei dir läuft gerade. Jetzt schnell. Nee, lol. Was zur Hölle? <lacht> dich juckt's nicht. Es juckt dich einfach nicht. Junge, ich hab dich. Oops. Weißt du, was ich auf Swain reimt? War's. Übergefickt, Mann. Weißt du was ich auf Swain rein? Schwein MAIN Nichts perdi Nigga Kannst du, äh hast du das Weit, äh, Distance Ward Item? Hm? Nein Ja gut, die machen jetzt straight Ja, nicht wenn ich komme, ja? Aber machen sie nicht So, der der der Fight wurde ausgelöst, dank mir. Boah, oh, nein! Oh. Okay. <lacht> ich bin so dumm! Yes, you are. Ich habe auf irgendjemanden geklickt, weil ich nicht mehr durchgesehen habe. Ich liebe kleine Bildschirme. A load of glass. Ass! I have one mana than life xt Why do you focus tank Na ja, gut, Why das Auslatsch. I... Wait, wait. Was ist jetzt verlieren? Ja, das wird lustig. Das wird zu das klingt nicht mehr gedacht. Das ist so unverdient. Für mehr qualitativen Shit, abonniert uns. Ja, das war jetzt ein bisschen unlucky. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen und bis zum nächsten Mal. Ciao.